Um hierauf eine begründete und formal richtige Antwort zu geben, verweise ich auf nachfolgendes Beispiel. Die Firma Gartenglück-HG ist Hersteller exklusiver Gartenzwerge. Sie fertigt unter anderem Gartenzwerge der Modellreihe Doppel Null Gold Zipfel. Größter Abnehmer für diese Modellreihe ist die Baumarktkette Baumhaus GmbH. In der Ausgangssituation verlangt die Firma Gartenglück-HG von ihrem Kunden, der Baumarktkette Baumhaus GmbH, einen Barverkaufspreis in Höhe von 280 Euro. Die variablen Stückkosten betragen 180 Euro, die Fixkosten pro Stück betragen 60 Euro. In der Ausgangssituation erzielt die Firma Gartenglück-HG somit einen Stückgewinn in Höhe von 40 Euro. Aus Sicht der Teilkostenrechnung erwirtschaftet die Firma Gartenglück KG in der Ausgangssituation einen Stückdeckungsbeitrag in Höhe von 100 Euro, also 280 Euro Barverkaufspreis minus 180 Euro Variable Stückkosten. Der Baumarktkette Baumhaus GmbH ist dieser Einstandspreis in Höhe von 280 Euro jedoch zu hoch. Der chinesische Lieferant Dumping könnte einen vergleichbaren Gartenzwerg zu einem Stückpreis in Höhe von 250 Euro liefern. Die Firma Gartenglück AG möchte ihren Kunden die, Baum die Baumarktkette Baumhaus GmbH jedoch nicht verlieren und prüft daher, ob sie ihren Barverkaufspreis ebenfalls auf 250 Euro senken kann. Bei einem Barverkaufspreis in Höhe von 250 Euro betragen die variablen Stückkosten 180 Euro und die Fixkosten pro Stück 60 Euro. In dieser Situation erwirtschaftet die Firma Gartenglück KG immer noch einen Stückgewinn in Höhe von 10 Euro. Die Firma Gartenglück KG kann, kann dieser Preissenkung somit zustimmen, da immer noch ein Restgewinn in Höhe von 10 Euro pro Gartenzwerg erwirtschaftet wird. Aus Sicht der Teilkostenrechnung erwirtschaftet die Firma Gartenglück KG in dieser Situation einen Stückdeckungsbeitrag in Höhe von 70 Euro, also 280 Euro Barverkaufspreis minus 180 Euro variable Stückkosten. Der Baumarktkette Baumhaus GmbH ist dieser Einstandspreis in Höhe von 250 Euro jedoch immer noch zu hoch. Der chinesische Lieferant Dumping ist bereit, einen vergleichbaren Gartenzwerg zum Stückpreis von 240 Euro zu liefern. Die Firma Gartenglück AG möchte ihren Kunden, die Baumarktkette Baumhaus GmbH, nicht verlieren und prüft daher, ob sie ihren Barverkaufspreis ebenfalls auf 240 Euro senken kann. Bei einem Barverkaufspreis in Höhe von 240 Euro betragen die variablen Stückkosten 180 Euro und die Fixkosten pro Stück 60 Euro. In dieser Situation erwirtschaftet die Firma Gartenglück KG einen Stückgewinn in Höhe von 0 Euro. Um den Kunden zu halten, kann die Firma Gartenglück KG dieser Preissenkung zustimmen, da weder ein Gewinn noch ein Verlust mit Annahme des Auftrags erzielt wird. Der Barverkaufspreis in Höhe von 240 Euro markiert aus Sicht der Vollkostenrechnung die langfristige Preisuntergrenze. Aus Sicht der Teilkostenrechnung erwirtschaftet die Firma Gartenglück KG in dieser Situation einen Stückdeckungsbeitrag in Höhe von 60 Euro, also 240 Euro Barverkaufspreis minus 180 Euro variable Stückkosten. Die Baumarktkette Baumhaus GmbH ist dieser Einstandspreis in Höhe von 240 Euro jedoch immer noch zu hoch. Der chinesische Lieferant Dumping ist aufgrund seiner niedrigen Fertigungskosten dazu bereit, einen vergleichbaren Gartenzwerg zum Stückpreis von 210 Euro zu liefern.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 Aus Sicht der Vollkostenrechnung müsste die Gartenglück-HG daher den Auftrag ablehnen, da der geforderte Preis unterhalb der langfristigen Preisuntergrenze in Höhe von 240 Euro, also in Höhe der vollen Kostendeckung liegt. Aus Sicht der Teilkostenrechnung sieht die Sache jedoch ganz anders aus. Bei einem Barverkaufspreis in Höhe von 210 Euro werden die gesamten variablen Stückkosten in Höhe von 180 Euro gedeckt und zusätzlich noch 30 Euro an den Fixkosten pro Stück. Aus Sicht der Teilkostenrechnung erwirtschaftet die Firma Gartenglück KG in dieser Situation einen Stückdeckungsbeitrag in Höhe von 30 Euro, also 210 Euro Barverkaufspreis minus 180 Euro Variable Stückkosten. Aus Sicht der Teilkostenrechnung sollte dieser Auftrag somit angenommen werden.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 Bei einem Barverkaufspreis in Höhe von 180 Euro werden die gesamten variablen Stückkosten in Höhe von 180 Euro gedeckt. jedoch die Fixkosten pro Stück bleiben ungedeckt. Aus Sicht der Teilkostenrechnung erwirtschaftet die Firma Gartenglück HG in dieser Situation einen Stückdeckungsbeitrag in Höhe von 0 Euro. Also 180 Euro Barverkaufspreis entspricht 180 Euro variablen Stückkosten. Aus Sicht der Teilkostenrechnung kann dieser Auftrag angenommen werden, er muss jedoch nicht, da er weder zur Deckung der fixen Stückkosten noch zu einer Ergebnisverbesserung beiträgt. Aus Sicht der Teilkostenrechnung stellt ein Barverkaufspreis in Höhe von 180 Euro als in Höhe der variablen Stückkosten die kurzfristige Preisuntergrenze dar. Ein Preis Unterhalb dieser kurzfristigen Preisuntergrenze, beispielsweise 179,99 Euro, ist selbst aus Sicht der Teilkostenrechnung nicht mehr realisierbar, denn dieser würde zu negativen Stückdeckungsbeiträgen führen. Merke. Die Vollkostenrechnung orientiert sich an der langfristigen Preisuntergrenze in Höhe der gesamten Stückkosten, also variable und fixe Kostenbestandteile. Liegt der Preis unterhalb der langfristigen Preisuntergrenze, wird der Auftrag abgelehnt. Die Vollkostenrechnung berücksichtigt hierbei jedoch nicht, dass die fixen Kosten unabhängig von der Auftragsannahme anfallen und über die Periode betrachtet zu decken sind. Die Teilkostenrechnung hingegen orientiert sich an der kurzfristigen Preisuntergrenze in Höhe der variablen Stückkosten, also nur variable Kostenbestandteile. Die Teilkostenrechnung nimmt somit auch Aufträge an, die keine volle Kostendeckung erreichen, jedoch positive Deckungsbeiträge erwirtschaften. Ziel ist es, dass die Summe aller positiven Deckungsbeiträge aller Aufträge einer Periode die Periodenfixkosten decken. Liegt der Preis jedoch unterhalb der kurzfristigen Preisuntergrenze?